So, liebe Kinder, die wir jetzt alle behandelt haben, jetzt kommt vom ersten Vorsitzenden eine kleine Altherrenübung zum 70. Geburtstag und ich versuche mal ein paar, paar Liegestütze hier für euch zu machen und für jede Liegestütze, die ich schaffe, gibt es 10 Euro aufs Spendenkonto. Also, los geht's! So, nach meiner Rechnung waren das genau 70.